Hallo Leute, willkommen zur fünften Folge von Pimp My Villager Dorf. Heute baue ich einen kleinen Marktplatz. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da oder einen Kommentar. Und jetzt viel Spaß. Thank you.